Hallo zusammen. Es ist verdammt heiß heute und schwül und drückend. Ich sitze hier oben im mandatenzimmer und es ist so warm. Ähm, deswegen lass uns das mal heute ganz schnell hier vor uns bringen. Da möchte ich euch heute die Glossybox vorstellen? bzw meine Glossybox Juni ist angekommen und wir wollen jetzt mal zusammen was sich in dieser tollen Kiste befindet. Als erstes kommt mir entgegen ein roter Nagellack von Catrice: Seven Days Without Topcoat. Ah, okay. Das ist ein Originalprodukt. Und kostet 2,99 Euro. Nano Invisible Bubble. Ach so, drei ganz kleine. Drei ganz kleine Invisible Bubbles. 3,95 Euro. Eyeliner. Firenze Flix. Firenze Flix. Oh, uh, von Chiate London. Oder Chiate. <lacht> ist ein Originalprodukt und kostet sage und schreibe 18 Euro. <lacht> ähm, ein Paket Kaltbackstreifen. Das ist perfekt. Jetzt um diese Zeit. Ähm, wobei ich sagen muss, ich rasiere mich lieber. Das, ähm ich habe früher Kaltbackstreifen benutzt, aber mittlerweile spare ich mir das. Und vielleicht mache ich das nächstes Jahr im Urlaub wieder. Aber so, wenn ich keinen Strand vor meiner Haustür habe, dann mache ich das nicht. Das ist das Originalprodukt. 20 Stück sind drinnen. Und das würde kosten 7,99 Euro. Und dann haben wir hier noch ein Produkt und zwar ist das ein Pinsel ähm, von Luxy Small Contouring, also ein Konturierpinsel und genau zum Highlighten und Konturieren, es fühlt sich sehr weich an, verliert auch keine Haare. Ja, Originalprodukt und würde kosten äh, 20,60 Euro. Dann habe ich hier noch ein, ich denke mal das ist ein Goodie. Äh, das ist hier so eine Flasche aus Plastik. Die kann man dann hier oben aufschrauben. Ähm, nennt sich Quick, Quick Cap und dazu gehört wahrscheinlich wohl auch Quick Cap Beauty das sind so ähm, Caps die man dann wahrscheinlich hier oben äh, aufschrauben kann und dann füllt man die äh, Plastikflasche mit äh, Wasser äh, schüttelt das Ganze und ja, und dann kann man das trinken äh, ich denke mal das ist jetzt nur ein Woody weil in einem Set sind eigentlich ähm, diese Flasche drinne enthalten und dann sieben von diesen Caps. Äh, Würde kosten ähm, im 7er Set 21,90 Euro. Ja, ja, soll ist gut für die Haut, Haare und Nägel sein, aber ich glaube nicht, dass dieses hier an meine dran drankommt. <lacht> kann ich nicht glauben ähm, ja für den sommer bestimmt äh, ganz toll äh, bei dem wetter eine kleine erfrischung und man tut dann äh, nebenbei etwas für seine schönheit <lacht> ja und dann habe ich hier noch eine probe von l'oreal hydra genius aloe water werde ich gerne mal ausprobieren ja, also hier in dieser Glossybox, in der Uni Box sind eins, zwei, drei, vier, fünf Originalprodukte drin. Und das sind ja, ja, also fünf, fünf Originalprodukte und ja, und dann denke ich mal, dass das das ist sein. Ja, ich rechne das mal eben zusammen. Ja, also ich habe das mal ausgerechnet und wir kommen auf einen Gesamtwert von circa 55 Euro. Wenn man bedenkt, dass eine Glossy Box 15 Euro kostet mit Versandkosten, hat sich diese Box auf jeden Fall gelohnt. Ähm, nachdem ich von der letzten Box etwas enttäuscht war, von der My Box, da waren nicht so tolle Produkte drin, bin ich von dieser Box umso mehr begeistert. Äh, ich bin zufrieden, <lacht> weil da erstens ähm, fast alles Originalprodukte drin enthalten sind und ähm, ja, das sind alles Dinge, die ich äh, fast täglich im Gebrauch habe und von daher bin ich sehr zufrieden und schon auf die nächste Box okay, bis dann, tschüss!